Dies ist ein Interview für die Sendung Macht und Menschenrechte auf Jungle Drum Radio am 28.07.2016. Mein Name ist Volker Reusing. Heute spreche ich mit Herrn Ismail Tipi. Herr Tipi ist CDU-Landtagsabgeordneter in Hessen. Er ist integrationspolitischer Sprecher der Landtagsfraktion und ist unter anderem auch im Europa- und im Hauptausschuss. Guten Tag, Herr Tipi. Danke, dass Sie sich Zeit nehmen für das Interview. Herr Tipi, Sie haben in einigen Pressemitteilungen gewarnt vor der Gefahr durch den äh, sogenannten Islamischen Staat IS in Deutschland. Meine erste Frage ist, was empfinden Sie angesichts der Attentate, die in sich in Bayern ereignet haben, in Würzburg, in Ansbach und in München? Ja, äh, lieber Herr Reusing, das, was wir in den letzten Tagen in Deutschland und natürlich ganz besonders in Europa erlebt haben, ist einfach etwas, was man nur schockiert werden kann. Das sind alles Sachen, die ich mit einer großen Empörung, Empörung und aber auch mit Trauer, äh, Trauer äh, empfunden habe und alles so wahrgenommen habe, Das darf einfach in Deutschland, in Europa nicht sich wiederholen. Wir müssen alles dafür tun, dass diese Anschläge sich in Deutschland und in Europa nicht mehr wiederholen. Wie sind denn die Reaktionen des Hessischen Landtags? Ja, wir haben natürlich auch, wie überall in Deutschland und in Europa, diese ganzen Geschehnisse mit einem großen Schock äh, aufgenommen. Wir haben natürlich äh, unsere Polizei äh, sehr stark äh, dafür eingesetzt, dass sie noch hohe und große Präsenz bei den Festen und Veranstaltungen und den Konzerten zeigen. Wir haben natürlich auch äh, die Polizei im Personal aufgestockt und sie auch in einer Alarm, Alarmbereitschaft äh, gesetzt. Auch die finanziellen Rahmenbedingungen wurden, die, wurden für die Sicherheit erhöht, wie sie vielleicht auch aus der Presse entnommen, entnehmen konnten. Die Zahl der Polizisten und aber auch die Zahl der Mitarbeiter bei Verfassungsschutz wurden aufgestockt. Das waren eigentlich Maßnahmen, die wir für die innere Sicherheit für Hessen gesorgt haben. Am 17.06. haben Sie einen Artikel veröffentlicht, dass ihm berichtet worden sei von einem vermuteten Kriegswaffenfund in Nordrhein-Westfalen. Dazu haben wir gefunden auf einer Webseite sek-einsatz.de, dass es da von Seiten des Innenbereichs von Nordrhein-Westfalen Dementis gegeben habe. Wie schätzen Sie die Situation heute an? Herr Rösing, das war etwa Anfang Juni, wo ich von mir glaubhaften zwei verschiedenen und unabhängigen äh, Quellen äh, diese Informationen bekommen habe. Ich habe am gleichen Tag die Polizeipräsidium in Köln und aber auch die BK in Wiesbaden angerufen. Diese Informationen habe ich nachgefragt und damals wurde mir dieser Einsatz weder bestätigt noch dementiert. Und dann habe ich, äh, am, glaube ich, das war am 17.06. Habe ich diesen Bericht dann auch verfasst und äh, für mich war eigentlich bei der Berichterstattung, die ich veröffentlicht habe, auch auf meiner Webseite, der Hauptintention war eigentlich nicht unbedingt der SEK-Einsatz, sondern die Warnung und die Sensibilisierung der Bürger über mögliche Bewaffnung der Salafisten, Radikalislamisten und auf mögliche Waffenverstecke in Deutschland. Das war eigentlich der Hauptintention gewesen. Nachhinein hat sich das glücklicherweise so, diese SRK-Einsätze nicht bestätigt. Äh, zumindest äh, kann ich im Moment nicht sagen, ob es wirklich in den letzten Wochen, Monaten oder in den äh, Jahren solche Polizeieinsätze stattgefunden haben. Aber es ist für mich eigentlich ganz klar, dass die Radikalislamisten in Deutschland, zumindest die Dschihadisten, die IS-Anhänger sich bewaffnen und auch nach meinen Informationen bestimmte Waffenverstecke in Deutschland gibt, wo sie eigentlich dazu genutzt werden, wenn mögliche Attentäter, Schläfer unter uns, zu ihrem Ziel, äh, äh, zu ihrem Ziel auf äh, sind, dass sie von diesen Verstecken mit Waffen, oder möglicherweise mit Sprengstoff dann ausgestattet werden. Hm. Ähm, das wäre natürlich auch interessant, welche Größenordnung das haben mag. Äh, ich kann natürlich nicht genau sagen, wie viele Salafisten, wie viele Dschihadisten sich äh, mit wie viel oder an welchen Mengen an Waffen sich ja, angeschafft haben, aber ich kann äh, mit Besorgnis äh, sagen, dass doch genügend äh, Bewaffnung der Dschihadisten in Deutschland gibt, die eigentlich, äh, wenn sie diesen Befehl bekommen, ziemlich großen Leid in Deutschland ausführen kann. Die Epoch Times hat berichtet am 21.12.2015 über einen Aussteiger vom IS äh, namens Harry S., der ist in Bremen. Und ähm, der hat gewarnt vor einem äh, jihadistischen, in Anführungsstrichen, Blitzkrieg, also im Sinne einer Anschlagsserie, die für 2016 in Deutschland und Europa geplant sei. Was ist Ihre Einschätzung? Sind wir da schon mittendrin oder sind es vielleicht eher bisher äh, vereinzelte Taten? Also mal eins, äh, diese ganze Bedrohung und diese Gefahr äh, von seitens der Salafisten und auch Radikal-Islamisten in Deutschland ist eigentlich kein Phänomen der letzten Jahre. Diese äh, radikal-islamistische Tendenzen, diese schleichende äh, Vergrößerung der Oma, der äh, Radikal-Islamisten hat eigentlich eine lange Geschichte. Seit Anfang der 80er Jahre versucht äh, dieser Radikal-Islamismus schleichend äh, sich zu vergrößern. Und diese ganze diese Anschlagsserien, die wir eigentlich in den letzten Tagen und Wochen so erleben, ist natürlich ein Zeichen, dass die jetzt auch Deutschland in ihren Fokus genommen haben, dass nicht nur gesamte Europa, sondern auch Deutschland unter das Ziel der salafistischen, radikal-islamistischen Gesinnung geht. Der Anfänge wird durch die Deutschland vor weiteren schlimmen Anschlägen. Was, was uns Sorgen macht, ist auch, was wir vom IS in Syrien oder im Irak sehen. Da haben die ja, ja Gräueltaten gegenüber der Bevölkerung gemacht, um dann die anderen einzuschüchtern. Die haben ganze Behörden übernommen, was, äh, vorher, die vorher dem Staat treu gewesen sind, gezwungen, dann für ISIS zu arbeiten. Ähm, und deswegen scheint mir die Frage auch entscheidend, wie viele von den Leuten hier sind, ob, ob die Gefahr sich auf Anschläge beschränkt, was grauenvoll genug ist, oder ob die Gefahr besteht, dass sie versuchen, ganze Gebiete zu übernehmen. Das Ziel der Radikalislamisten Islamisten ist ja, alles, was Demokratie, Rechtsstaat und die Freiheiten sind, abzuschaffen. Sie nutzen zwar bei uns in Deutschland alle Freiheiten, wie zum Beispiel, dass sie auf die Straße gehen, ihre ja, manipulierte Korane in den Listständen verteilen, oder alle anderen Freiheiten, die sie sich ja in Anspruch nehmen, dazu da, um das alles der Demokratie-Rechtsstaat abzuschaffen und durch Scharia zu ersetzen. Das ist natürlich der Hauptziel der äh, Dschihadisten und äh, auch der Scharia-Anhänger und natürlich auch der IS-Staat. Das, was wir in Syrien und aber auch im Irak oder in Europa mit den Anschlägen äh, sehen und auch wahrnehmen, auch die... Tausende Enthauptungen, diese Angstattentate äh, oder Hinrichtungen der IS äh, soll uns genug Sorge äh, bieten, dass wir äh, rechtzeitig diese Vor, äh, Vorkehrungen nehmen und uns gegen diese radikal-islamistischen Tendenzen wehren. Wenn wir das nicht rechtzeitig tun, dann kann es schon sein, dass wir noch weitere Anschläge in Deutschland, in Europa erleben müssen, wir haben ja auch zuletzt jetzt in Frankreich erlebt wie in eine Kirche die Salafisten einen Priester getötet haben, wo sie ihm die Kehle durchgeschnitten haben. Also sie scheuen sich vor nichts zurück. Sie sind barbarisch und äh, das sind Verbrecher, die eigentlich gegen die Menschlichkeit äh, sich durchsetzen und uns Angst und Schrecken einjagen wollen. Natürlich kann es sein, wenn sie ihre Ziele näher kommen, dass sie auch die Demokratie abschaffen und diese durch Scharia ersetzen. Das werden wir aber, glaube ich, in diese demokratische Wertegesellschaft nicht zulassen. Dafür sind wir, glaube auch in der Demokratie stark genug, dass wir uns zur setzen können. Der, der falsche Weg wäre, wenn wir vor dieser unfremden Kultur kapitulieren würden. Ähm, was wird denn in Hessen unternommen gegen den IS? Sie haben die Personalaufstockung erwähnt, bei Polizei, beim Verfassungsschutz. Ähm, was macht man konkret äh, dann gegen den IS und ähm, wie, wenn man vorgehen, auch gegen mögliche Anwerbungen von neuen Gefolgsleuten durch IS? Okay. Mal zuerst, wir müssen natürlich alles dafür tun, dass die Anwerbungsversuche, diese Rekrutierung, Konvertierung und Radikalisierung der Jugendlichen, das muss ein Ende nehmen. Deswegen müssen wir die gesamte salafistische Betätigung in Deutschland verbieten. Dazu zähle ich eine deswegen habe ich auch viele Jahre gefordert, dass wir ein allgemeines Betätigungsverbot aussprechen müssen. Wir müssen die Liststände verbieten. Wir müssen unterbinden, dass diese manipulierte Korane verteilt werden. Wir müssen auch verhindern, dass junge Menschen an diesen Listständen kontaktiert werden. Wir brauchen ein burka verschleierungsverbot Das sind Sachen, wo wir eigentlich uns noch mehr durchsetzen müssen und die rote Karte zeigen müssen. Ansonsten werden wir die weitere andere Versuche der Salafisten nicht mehr kontrollieren können. Was haben wir eigentlich in Hessen gegen diese Tendenzen gemacht, wie Sie auch gesagt haben? Wir haben die Personal bei der Polizei und bei Verfassungsschutz aufgestockt. Wir haben viele Präventionsmaßnahmen äh, durchgeführt und diese erhöht. Wir haben äh, zum Beispiel auch in den Flüchtlingsunterkünften die Kontrollen erhöht und aber auch... Aufklärungskampagnen gestartet. Wir haben versucht das Personal bei den äh, Flüchtlingsunterkünften dazu zu schulden, dass sie mögliche Versuche der Salafisten schnell erkennen können und sie gar nicht äh, zu den Flüchtlingen lassen. Wir haben natürlich ganz besonders auch Präventionsmaßnahmen in den Schulen durchgeführt. Wir versuchen seit äh, vielen Monaten Schüler und Lehrerschaft äh, gegen diese salafistische Tendenzen zu sensibilisieren. Ich kann mit Stolz sagen, dass gerade das Land Hessen die Gefahr und die Bedrohung aus der Seite der Salafisten sehr schnell erkannt hat und aber auch der Präventiv mitgewirkt hat. Ich kann auch mit Stolz sagen, dass der hessische Innenminister Peter Beuth diese Gefahr auch sehr schnell erkannt hat und Gegenmaßnahmen gestartet hat. Und deswegen äh, kann ich, glaube ich, äh, auch sagen, dass Hessen mit seiner Präventivmaßnahmen und mit, äh, Kampf, mit dem demokratischen, rechtsstaatlichen Kampf gegen den Salafismus überhaupt einer der Vorreiter in Deutschland ist. Also ich zähle uns, Land Hessen, zu den Leuchttürmen in der Bekämpfung der Salafismus. Ich erinnere mich an einen Artikel in der Asia Times, wo die Asia Times berichtet hat, dass in Syrien 95% der aufständischen ausländische Dschihadisten seien. Und ähm, da haben die auch berichtet, dass zum Beispiel Indien auch ähm, das Bewusstsein steigt, dass in Indien die Politik äh, genauer hinschaut, ob der Salafismus äh, ein Nährboden für, für den Dschihadismus in Indien ist. Ja, die, dieser Salafismus ist eigentlich der Haupteinfallstor für Dschihadismus. Hier äh, wird unter der Deckmantel der Religionsfreiheit viel geduldet. Und gerade das ist ja unser Problem. In einer falsch verstandenen Toleranz, in einer Multikulturomantik, wurde die Gefahr und die Bedrohung äh, von Salafisten entweder gar nicht gesehen oder man hat das äh, versucht zu verharmlosen. Das ist auch unser Problem, dass wir immer Angst gehabt haben von einer schnell eine äh, rassismus -Kolle. Und äh, genau unter der Deckmantel der Religionsfreiheit äh, hatten die Salafisten in Deutschland und in Europa auch natürlich die Möglichkeit, sich immer zu vermehren und zu vergrößern. Und äh, das ist jetzt das große Problem, mit dem wir eigentlich heute zu kämpfen haben. Und gerade in einer Gesellschaft, wo man auch gerne die drei Affen spielt, nämlich dass man nicht sehen, sagen und hören will, äh, tut man auch nicht sehr viel gegen die salafistische Tendenz in Deutschland unter Political Correctness oder auch an den, unter anderen Umständen versucht man engagiert, diese Gefahr und Bedrohung zu verharmlosen. Und das ist nach meiner Meinung die größte Bedrohung für unsere Zukunft, für unsere Gesellschaft und besonders für unsere Jugend. Der, zum Salafismus fällt mir noch ein, dass ähm, das, äh, soweit ich informiert bin, ein anderes Wort ist für den Wahhabismus, also die ähm, radikalste unter dem ich glaube vier oder fünf größeren ähm, äh, äh, Gruppen innerhalb des Sun sunnitischen Islam. Und äh, da stellt sich natürlich auch die Frage äh, zu Saudi-Arabien. Das heißt, dann darf, darf Saudi-Arabien, wenn man den Salafismus hier verbietet, darf Saudi-Arabien ja zum Beispiel hier auch die Mission nicht fördern. Ja, also ich sage mal eins, äh, gerade die salafistische Gesinnung, die ja eigentlich von der Muslimbruderschaft äh, unterstützt wird, natürlich aus den Emiraten und arabischen äh, ja, äh, Länder, die ja eigentlich die auch finanziell unterstützen, das muss man überhaupt erkennen und diese Geldhähne äh, der Salafisten müssen wir zudrehen, weil wenn wir die finanziellen Möglichkeiten der Salafisten in Deutschland, wie zum Beispiel der bekannten Hasbri Vogel oder Ibrahim Abunagi, der dieses LIS-Projekt ja gestartet hat, dieser Strip war, ja eigentlich eingeführt hat, wenn wir hier äh, aktiv werden und die Geld- und Finanzierungsmöglichkeiten stoppen, dann kann ich mir vorstellen, dass wir da schon einiges erreichen werden. Und hier müssen wir eigentlich Klartext reden und äh, Problem beim Namen benennen. Gerade die Länder, die Salafismus in Deutschland, in Europa fördern, mit denen müssen wir uns äh, überlegen, ob wir die wirtschaftliche und aber auch die diplomatische Kontakte so in dieser Art und Weise, wie wir sie bis jetzt haben, Sie sprechen von mehreren Ländern. An welche Länder denken Sie da außer an Saudi-Arabien? Ja, also man brauchte, glaube ich, keine Propheten zu sein, um zu erkennen, welche Länder, welche Emirate, die Salafismus in Deutschland oder in Europa fördern, das liegt, glaube ich, in jedem auf der Hand. Man muss die Länder nicht jedes, jedes Einzelnen benennen, mhm. aber wenn ich von Emiraten spreche, dann kann sich, glaube ich, jeder Zuhörer von Ihnen denken, welchen Länder ich hier meine. Ähm, in, in Libyen zum Beispiel... Ähm sind, haben IS-Kämpfer selbst Salafisten angegriffen, die sich ihnen nicht unterwerfen wollten. Und Pierre Vogel zum Beispiel äußert sich ja sehr deutlich gegen den IS. Und IS hat ja auch einen Aufruf gemacht, ähm, Pierre Vogel zu töten. Das heißt, er scheint ja zumindest in neuerer Zeit sehr deutlich auf Distanz gegangen zu sein. Ist das nicht eher eine Chance, äh, Pierre Vogel, äh, eine Chance, zumindest insoweit, ähm, Salafisten äh, vom IS wegzuhalten in Deutschland. Nein, äh, ich sehe das nicht als Chance. Ich kann es mir nicht erklären, warum Pierre Vogel jetzt als Friedensengel oder als Friedensbotschafter dargestellt wird. Aus den vielen Gründen, weil er ist ja derjenige, der mit Hassvideos Jugendliche anstichelt. Er ist ja derjenige mit Ibrahim Abunagi und Co., mit Sven Lau und wie sie alle auch heißen, die Jugendlichen für eine salafistische Gesinnung eigentlich anwerben. Der Pierre Vogel hat ja erst kürzlich vor der schwarzen IS-Fahne und Videobotschaften herausgegeben. Gerade dieser Hassprediger Per Vogel ist es derjenige, der mit einem switchshirt wo der schwarze IS-Fahne äh, als Druck auf seinem Switchert war, posiert und auch Videoreden gehalten hat. Und deswegen kann ich jetzt nicht verstehen, dass gerade dieser Hassprediger, dieser Seelenverkäufer, für mich ein Scharlatan, der so viele Jugendliche unter unserer Gesellschaft vergiftet mit seinen Gedanken und Ideologie, dass er jetzt gerade eigentlich der äh, ja, Friedensstifter sein soll und dass er eigentlich von der IS äh, vielleicht auch angegriffen wurde, liegt nicht daran, dass er gegen IS agiert, dass er vielleicht nicht noch mehr für die IS sich hier betätigt hat und nicht noch mehr für den IS äh, Jugendliche äh, angeworben hat. Ich glaube eigentlich an diese äh, Geschichte, auch, traue diese Geschichte auch nicht ganz zu, weil ich kann es nicht verstehen, wenn einer mit einem IS-T-Shirt vor einer schwarzen IS-Fahne posiert und Videobotschaften heißt, dass er eigentlich gegen der IS-Ideologie ist. Dann, ich, habe, ich habe dieses Bild auf Ihrer Facebook-Seite gesehen und es steht halt im Widerspruch zu einigen neueren Videos von Pierre Vogel. Ich habe mir da auch keine abschließende Meinung gebildet. Ich, das ist natürlich jedem selbst überlassen, wie man mit solchen Hasspredigern umgeht. Und äh, ich habe den Pierre Vogel öfters erlebt, dass er eigentlich Takir ausübt. Takir heißt, im Islam ist natürlich Lügen, Lügen und aber auch sich zu verstellen, an das Gesicht zu zeigen, eine Sünde. Aber wenn es der Dara dient, wenn es der Glaube dient und wenn es äh, zum Dienst zum Allah dient, hm. kann man lügen, sich verstellen. Und ich glaube, was der Pierre Vogel zurzeit macht, ist nichts anders als dagegen. Hm. Ähm. Ja, eine, ich denke, ganz entscheidende Frage ist: Wie können wir in Deutschland zu zuverlässigen Schätzungen kommen zur Zahl der hier befindlichen IS-Kämpfer und damit auch zur Größenordnung der von diesen ausgehenden Gefahr? Wie können wir dazu zuverlässigen Zahlen kommen? Also ich schätze mal, dass es in Deutschland äh, etwa 150.000 bis 200.000 Salafisten gibt. Diese Zahlen sind eigentlich ganz einfach nach meiner Meinung zu sehen. Wenn wir die Facebook-Seiten dieser genannten Salafisten äh, da sieht man, gefällt mir Klicks, äh, etwa in 170, 180 tausendfache Ausführung. Das zeigt mir, dass diese Hassprediger zumindest in diesen Größenordnung Sympathisanten haben. Wenn wir äh, uns auch bewusst sind, dass etwa 1200 Jugendliche aus Deutschland sich in Syrien in den sogenannten German Camps äh, aufhalten, kann ich sagen, dass äh, etwa, also nach meinen Recherchen, etwa 100 äh, bis 150 Rückkehrer bereits in Deutschland sind. Viele davon, äh, besonders etwa 80 Leute, standen auf der Liste der äh, IS-Terrorstaates als äh, sogenannte Gotteskrieger, als Soldaten die bereits äh, nach Deutschland wieder zurückgereist sind. Und wenn man diese Listen sich anschaut, wenn wir davon ausgehen, dass etwa 80 Leute, die aus diesem Camp mit Waffen, mit Sprengstoff zu uns zurückgekehrt sind und als Schläfer irgendwo in unserer gesellschaftlichen Mitte leben, ist eine große Bedrohung. Also ich kann davon ausgehen, dass wir mindestens 80 Schläfer unter uns haben, die bereit sind, jederzeit auf einem Knopfdruck aktiv zu werden in Deutschland mit Waffengewalt auch ihre Ziele durchsetzen. Gibt es Erkenntnisse darüber, wer den IS steuert und wer den IS finanziert? Ja, der IS hat ja wie genannt einige Unterstützer in den arabischen Raum und sie haben ja durch ihren Blitzkrieg, den sie ja sehr brutal ausgeführt haben, Einige Banken in ihrem Gewalt gebracht und aber auch einige Ölquellen dadurch und durch Menschenschmuggel nach Europa und aber auch Rest der Welt und natürlich mit anderen allen anderen verbrecherischen Mitteln äh, verschaffen sie sich finanzielle Möglichkeiten und auch die Salafisten in Deutschland und Europa tragen ja dazu bei, dass durch mögliche Spenden und aber auch sogenannte Benefizveranstaltungen Spenden gesammelt werden. Äh, es gibt auch genug Hinweise, dass äh, ein Teil, ein Großteil dieser Spenden an die IS-Kanäle fließen. Die Frage der Steuerung des ES, die stelle ich mir auch deshalb, weil ich einen Artikel bei voltanet gelesen habe über ein Treffen von John McCain, in wessen Eigenschaft auch immer, welche Eigenschaft auch immer er da gewesen ist, in 2013 also bevor ähm, der große Ansturm von IS, der war ja Juni 2014 war, mit äh, dem jetzigen Kalifen Abu Bakr al-Baghdadi und diesem Artikel von Volternich steht, dass dieser Kalif gleichzeitig eben auch ein Offizier der Freien Syrischen Armee sei, also einmal Kalif, einmal nur eben ein Offizier und gar nicht der, der das Sagen hat. Und deswegen sind bei uns halt erhebliche Zweifel aufgekommen, können wir eigentlich nicht glauben, dass dieser Kalif wirklich der ist, der, der das Sagen hat. Ich die genauen Strukturen und Befehlsstrukturen der IS nicht sagen, weil so tief sind wir in diesen Thematik nicht drin, dass wir das äh, vor Ort beobachten können. Aber ich glaube, es gibt genug äh, Kräfte, Mächte, im arabischen Raum, die eine große Interesse haben, dass diese IS an sein Ziel kommt, dass dieser Kalifatstaat sich vergrößert und alles Demokratie in Umkreis in diesen Regionen niedermetzelt. Wer diese Kräfte sind, kann man nur einschätzen, aber genau das kann man, glaube ich, im Moment auch nicht sagen, weil es gibt genug verschiedene Kräfte, die diese IS unterstützen. Ähm zu den Zielen, die IS auch verfolgt, ähm, ich, da gibt es einen Artikel auf Geolithico, es gibt auch einen ähnlichen in der Welt, Geolithico heißt die kriegerische Energie des ES. da geht es darum, dass äh, IS sich an äh, der islamischen äh, Prognose für äh, im Koran für Armageddon orientiert und dass die in der Nähe der syrischen Kleinstadt Dabik ähm, ja, ein ähm, die Schlacht von Amageddon anstoßen wollen. Und da ist uns aufgefallen, in Übereinstimmung mit einem alten Spiegelbericht aus dem Jahr 2005, dass Al-Qaida eine Agenda 2020 habe, dass Al-Qaida ein Kalifat haben wolle. Und dann wollen sie vor 2020 noch die totale Konfrontation und dann 2020 wollen sie gewonnen haben. und ähm da sehen wir immer erhebliche äh, Parallelen zwischen dem, was äh, IS dort will und was Al-Qaida will. Wie beurteilen Sie das? Also, ich glaube, diese Beschreibung. Eine Weltherrschaft, Weltherrschaft der Kalifats ist ja keine neue Geschichte. Eine bestimmte Struktur und die Dschihadisten, Salafisten und aber auch die, die für Scharia Jahrzehnte gekämpft haben, das ist ihr Ziel, die Weltherrschaft unter Kalifat. Alles, was nicht ihren religiösen Gesinnungen nachkommt, wird zu Kuffa, zu Ungläubigen erklärt. Und alles, was ungläubig sozusagen der Kuffa ist, muss bekämpft oder getötet werden. Das ist die Ideologie dieser äh, IS-Staates. Und äh, wenn Sie den Ehrgeiz haben, bis 2020 die Weltherrschaft oder die Herrschaft in Europa zu haben, das müssen wir erkennen. Wir müssen diese Bedrohung und Gefahr äh, endlich wahrhaben und ernst nehmen. Und deswegen ja auch meine Forderung seit vielen Jahren, wir dürfen diese äh, radikal-islamistische, fundamentalistische, salafistische Gesinnung nicht äh, einfach verharmlosen. Wir müssen diese Bedrohung ernst nehmen. Und deswegen müssen wir nicht nur in Hessen, wir müssen nicht nur in Deutschland, sondern in gesamteuropa Europa und ja sogar auf der ganzen Welt uns gegen diese Tendenzen wehren, und wenn wir diese Gefahr, die wir ja eigentlich zumindest in bestimmten Teilen der Gesellschaft erkannt haben, wenn wir uns dagegen nicht wehren, dann werden in Zukunft noch mehr Mütter und Väter um ihre Kinder weinen. Und ganz besonders auch in Deutschland. Und dagegen müssen wir jetzt hellwach sein und endlich äh, als Gesellschaft und aber auch als Politik aufstehen und uns dagegen wehren. Ähm, Professor Dr. Peter Del scott es ist ein Wissenschaftler aus Kanada, der hat einiges äh, recherchiert in äh, seinen Texten veröffentlicht über die Geschichte von Al-Qaida in den 80er und 90er Jahren. Und die, äh, die beiden Mitbegründer so also von dem Vorläufer von Al-Qaida sind ein Palästinenser und der Saudi Osama Bin Laden gewesen, also jetzt in den 80er Jahren. Und da, st und, äh, da stellt sich dann die Frage, Osama Bin Laden ist laut Professor Peter de Scott auch ein Moslembruder gewesen, ob, heute, ob es heute in Deutschland äh, Verbindungen gibt zwischen Dschihadisten und Moslembruderschaft. Ja, also ich bin kein Wissenschaftler und ich bin auch kein Theologe, nicht, aber als äh, Landespolitiker habe ich natürlich auch nur Informationen aus dem, was ich gelesen habe oder gehört habe und bei vielen Diskussionen oder Gesprächen mitbekommen habe. Es ist kein Geheimnis, dass gerade die Moslembruderschaft, die ja in Europa ihren Sitz, soweit ich weiß, in Dublin hat, diese salafistische Gesinnung in Deutschland, in Europa unterstützt. Diese Verbindung ist, glaube ich, da und das muss auch von den zuständigen Behörden so gesehen werden. Ähm, die haben ihren Sitz in Dublin. Ähm, haben Sie da eine Quelle für? Ich habe bisher gedacht in Esau-Chapelle in Frankreich. Auch das habe ich im Voltaire nicht gelesen. Wo, woraus ergibt sich Dublin? Meine Quellen sind eigentlich auch das, was ich in verschiedenen Printmedien gelesen habe, dass der Muslimbruderschaft aus Dublin aus agiert. Das kann ich aber nicht sagen, weil ich da nicht dort war und das mit eigenen Augen recherchiert habe. Äh, wir müssen langsam zu Ende kommen, weil ich muss ja. wieder zur Sitzung zurück. Ganz herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für das Interview. Ja, Herr Röschen, vielen herzlichen Dank auch. Alles da. Vielen Dank. Wieder. Ist okay, ja. Ja. Danke. Okay.